Mein Name ist Serena Berli. ich bin Projektleiterin von der ZIPAS am Kantonsspital Winterthur. ZIPAS ist die Zürcher Interprofessionelle Ausbildungsstation bei uns am Kantonsspital Winterthur. Es sind Lernende und Studierende aus verschiedenen Professionen, die einen Teil von einer Abteilung leiten. Das sind Professionen von der Pflege aus der Höheren Fachschule und Fachhochschule, ein Fachmann Gesundheit haben wir das mal dabei, eine Physiotherapeutin und zwei Unterassistentinnen. Und sie begleiten zusammen oder betreuen liebe Patienten. Ich bin Lionel Fendt, ich studiere an der ZHW Pflege im fünften Semester. Ich bin jetzt hier seit sechs Wochen in meinem dritten und letzten Praktikum und jetzt die zweite Woche auf der ZIPAS. Wir beginnen kurz vor dem 7. Uhr auf der Station, wir von der Pflege ähm, dann aufteilen, wer zu welchen Patienten geht, wer für wer zuständig ist. Gegen die neun machen wir alle zusammen die Visiten, gehen dann alle zusammen zu den Patienten und Patientinnen ähm, und besprechen uns dann gerade am Patientenbett, ähm, was jetzt gerade das aktuelle Problem ist, wie wir weiter vorgehen, dass also das Prozedere, und wie dann der Austrittsplan aussieht. Ist gut. Auf der ZIPAS arbeiten wir im, im interprofessionellen Team auf Augenhöhe miteinander zusammen. Ähm, man kann immer etwas voneinander lernen, die eine Profession von der anderen. Und äh, dadurch fallen auch so ein bisschen die klassischen Hierarchien weg, und das macht es sehr angenehm, um miteinander zu arbeiten. Und eigentlich ist es eine ganzheitliche Behandlung für den Patienten oder Patientin, weil alle Professionen direkt in der Behandlung involviert sind.